Wie Sie bereits aus dem Lehrvideo zum Thema Angebot und Nachfrage im YouTube-Kanal der Firma lbv trat erfahren haben, ist die Höhe der jeweiligen Nachfragemenge von unterschiedlichen Bestimmungsfaktoren abhängig. So ist die Nachfrage nach einem bestimmten Gut oder einer bestimmten Dienstleistung unter anderem von den Bedürfnissen, den Zukunftserwartungen sowie der Anzahl der Nachfrage abhängig. Die drei wichtigsten Größen zur Bestimmung der Nachfragemenge sind: 1. der Preis des Gutes bzw. der Dienstleistung, 2. die Preise anderer Güter, insbesondere Substitutions- und Komplementärgüter, sowie drittens das Einkommen und Vermögen der Nachfrage. Die Nachfrage ist somit insbesondere eine Funktion der Größen. Erstens Preis des Gutes bzw. der Dienstleistung P, nachfolgend als direkte Preiselastizität bezeichnet. Zweitens Preise anderer Güter, PB, nachfolgend als indirekte Preiselastizität bezeichnet. Sowie drittens dem verfügbaren Einkommen der Haushalte, Y, nachfolgend als Einkommenselastizität bezeichnet. Die Formel für die Einkommenselastizität der Nachfrage lautet wie folgt. Einkommenselastizität ist gleich relative Mengenänderung geteilt durch relative Einkommensänderung. Alternative Formel, Einkommenselastizität ist gleich prozentuale Mengenänderung geteilt durch prozentuale Einkommensänderung. Umgeformt lautet die Formel wie folgt. Menge x1 minus Ausgangsmenge x0 geteilt durch Einkommen y1 minus Ausgangseinkommen y0 mal Ausgangseinkommen xy0 geteilt durch Ein Ausgangsmenge x0. Bei der Einkommenselastizität werden zwei grundsätzliche Zusammenhänge zwischen dem verfügbaren Einkommen und der Nachfrage nach Gütern bzw. Dienstleistungen unterschieden inferiore Güter, Gut A und superiore Güter, Gut B. Inferiore Güter. Inferiore Güter sind niederwertige Güter, wie beispielsweise Kartoffeln. Wenn das Einkommen steigt, so steigt die Nachfrage nach Gut A, also den Kartoffeln, solange bis ein bestimmtes Einkommen erreicht ist. Danach sinkt die Nachfrage nach Gut A, also den Kartoffeln, wieder. Gut A, also die Kartoffeln, wird dann durch das Gut B, Fleisch, ersetzt. Die Elastizität bei inferioren Gütern ist anfangs positiv und wird ab einem bestimmten Einkommen negativ. Superiore Güter Superiore Güter sind hochwertige Güter, wie beispielsweise Gut B, Fleisch. Wenn das Einkommen steigt, so steigt die Nachfrage nach Gut B, Fleisch. Dafür sinkt die Nachfrage nach Gut A, den Kartoffeln. Die Elastizität bei superioren Gütern ist stets positiv. Eine Sonderform der superioren Güter sind die sogenannten Sättigungsgüter, deren Nachfragemenge sich asymptotisch der Sättigungsmenge als Grenzwert nähert. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die Einkommenselastizität der Nachfrage anhand eines Beispiels vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.